Jo Leute, willkommen zu einem neuen Strike Video. Was geht ab? Wir machen heute wieder Mars M.A.R.S. Wir spielen heute zwei Assault Ops, das sind quasi PvE Missionen. Zuerst spielen sub da wir Suboptimal. Da geht es darum, mal einen Dog anzugreifen, wo ein gewisses Boot gebaut wird. bei der zweiten, das danach machen wir Big Damn Heroes. Da müssen wir einen, einen Waffenlager verdienen angreifen. Wir beide Missionen auf Easy, da man nicht unbedingt damit rechnen kann, dass Leute reinjoinen. Vielleicht ja doch Leute rein. Auf jeden Fall, wenn ihr Bock auf das Spiel habt, einen Daumen nach oben da. Abonniert, kommentiert und wir schauen jetzt direkt eine Runde. Your mission is to local nuclear okay, here we go. Nice so jetzt geht's los. Das ist eine Sabotage, äh, eine Special-Off-Mission. Müssen die alles machen? Die maus nicht. Irgendwas gefällt mir da gar nicht. aber halt doch passt so. Rauf. Ich werde noch ein bisschen mehr Hat noch einen Mitspieler. Kommt nicht. jedenfalls das ist hier eine PVE-Mission. Nur die Player. Oh. Ich hab hier so eine Art. Oh shit, wo die auf ich weiß nicht, wie ich die Waffe beschreiben kann. Macht viel Damage und wenn sie trifft, dann brennen die Gegner danach noch. Ich habe gerade gespielt, das spielt sich ein bisschen un ungewohnt, sich komisch an. <lacht> Auf jeden Fall mache ich jetzt hier gerade ein schönes Video für euch. Leider Headshot Ich habe ihn gesehen. Dennoch... Oh, shit hier ist ein Big Joe. jetzt auch so dieser ah da lebt noch wenn wir ausbrennen ich sterbe oh mein Gott ist das tot? der lebt immer noch Alter was mit denen los wir sind wieder vollgeheizt die Mission ist es hier ein Atomschiff quasi zu zerstören No. Als erst müssen wir die Gegner infiltrieren. Let's go, let's go. Und den nächsten Gegner. Let's go, let's go. Wir <lacht> müssen hier ich tatsächlich schon, aber dafür wir noch irgendeine Mission. Oh Gott, Mensch, ich treffe etwas. Erwische ich ihn alle nicht. Komm schon, da war sowas von einem Headshot. Ist das sind kein Treffer? das ist nicht klar. das war ein Hash oder was das war sowas von der brust dieses Ich kann einfach nicht rüber schießen kann ich mal oben lang oh Fuck Ja, nicht. Let's go. Let's go. Natürlich Kannst ja wieder nicht durchschießen ey man. Let's go. Let's go. <coughs> oh, oh mein Gott sorry Leute ich musste niesen Ey, das Movement ist so langsam im Vergleich zu Valorant, dass es sich gerade richtig komisch anfühlt. Und hier müssen wir jetzt immer diese Dinge in der Mitte kaputt schießen, diese Kreise. Ich bin alleine? Ich wollte ihn alleine, mein zumindest für mich beliebt. Ich wundere mich schon, warum hier keiner mitschießt. Wenn ich alleine bin. Keine Munition so mehr. Eine Waffe, wir haben noch eine zweite Waffe. Ich also das Ding kaputt gemacht, das war ein bisschen schwierig, die alle zu so killen. Ich wollte eigentlich alle so killen, damit es fürs Video ein bisschen cooler aussieht, aber. Das ist ein fucking Granatwerfer. die Gegner werden halt hier immer schärfer bewachen, da sollten wir lieber einfach die Kugel kaputt machen. Let's go. Let's go. Oh shit. Na ja, perfekt wieder draußen haben wie wir in der normalen Gegend hier das U-Boot ist die nukleare Waffe die wir vernichten müssen also bei ihnen Ups eine Munition ja Amor das noch mehr ich werde auch bei dieser Waffe hier bleiben die ist einfach einfach stärker weil mir die andere Waffe mehr Spaß macht. Ich hab grad hinter mir was gehört, nein. Komm mit. Let's go, let's go. Ah, come on. Der Big Joe ist fertig. Los Alter. let's go. durch oh fuck haben wir schön durchgeballert es ist gut, dass diese ähm, Singleplay-Mission auch einfach sehr gut Singleplay ist was? <lacht> Bop-Mission meine ich er hat auch einfach auch sehr gut allein so spielen. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. einfach so halt wieder Ausweichen auch easy der fand ich immer einfach oh mein gott das wäre aber oh fuck ja gut das war ein bisschen zu viel um damit zu dealen aber man kann ja respawnen ähm, wenn ich 8 drücke das wird doch nicht. Das U-Boot. Der hier. Der perfekte Mund war wichtig. Hi everyone, I will be your commander for this operation. Commander, we received reliable news that Unitas rebel army institute is secretly developing new weapons at the Cottawa Dam. You are ordered to invade the enemy base and destroy their weapons. After mission is complete, return to the upper level of the dam. We will deploy rescue helicopters to pick you up. Mission accomplished. Okay, die Mission hier kann ich noch gar nicht. Wir müssen ähm, Waffen zerstören, scheinbar. Das Ab geht es ist nichts. Ich werde kann nicht rüberspringen. Ich muss unten noch was rechnen. Mein Drohne hat gerade Geräusch gemacht. Das heißt, du bist ambushed. Stabilisiere ich Wer lebt denn noch? Guckt er mich an. Das war ein sehr schlechter Anfang für mich. Ah. Oh, ich hab die gar nicht gesehen, Alter, also das ist mir falsch. Oh, falsch, ich hab den Video verkauft. Der hat mir eine Schelle gegeben. ich kann da nicht, nicht rüberspringen, fuck. Irgendwas aufpassen. Okay, hier haben wir es ganz gut durch, kenn ich mehr die Munition mit. Ah. Ich weiß nicht auf mich schießt, aber ich will nicht mehr. Ich kann hier einfach rein Ich nicht rein Man oh, muss hier irgendwas töten vorher Oh wow Nein, die Dosen sind nicht umgebracht, <lacht> deswegen konnte ich nicht weiter Und Da sind die Gegner, ich muss hier gleich rein, brother. Oh, hier ist eine Menge los. Den? Ah, die den holy fuck. Oh, die sehen nach speziellen Hinhalten aus. Ich bin etwas erlassen. Ach, das habe ich gehört. Durchgekommen. Oh, jetzt kommen die Dicken wieder. Oh, guck mal, da ist einer gejoint. Das war das nun unser Teammate. Rückgang. Jetzt müssen mal schön durch. Der war nicht tot. Was ist das für ein Geräusch, ey? Ja, das ist halt so zweimal natürlich direkt wieder. Das ist halt einfach. Oh mein Gott! Ja, direkt, Idiot. Wir können hier die Bevor vor uns angucken und hier ist eine Bombe. Sehr nice, dass man ja. den ins Arm schießen kann. Man muss also nicht unbedingt hinter den Kopf, man kann einfach auf die Seiten. So. sie ja, abgeht. Ich weiß nicht, ob er gut geschossen hat. Oh mein Gott. Aber Ich habe noch zwei Teammates. Das ist sehr geil. Ah, hier müssen wir dann Ich es schon uns Aber wir müssen 60 Sekunden beneden. Fuck, Alan. der hat einen auch welchen sein Das ist die kommen schon beide Seiten. Oh, das wollte ich nicht. schafft. Jetzt weiter runter. Wir sind bald da. Und müssen wir Ende. Hier ja, ist echt eine große Armee vor uns. Das ist noch einer. Oh mein Gott, wir sind zu viert. Das ist richtig cool. Hier ja, direkt. Klassischer Kurvenmodus quasi Showcase. Ich glaube, ich kommt ein dicker Kampf. Oh je yeah, der Boss. Also, 4 wäre wahrscheinlich wirklich easy sein, wenn wir auf nur äh, Spielen. Wenn wir werden einfach wegrasieren. Sobald <lacht> wir die schaffen Punkte entdeckt haben. Was an schwachen Stellen sind Ach, wir müssen den Geschütze kaputt machen so, Und jetzt wird der halt komplett rasiert <lacht> Weiter. Das war schon das Ende. Hätte ich falsch gelaufen, ich trottel. <lacht> Geil, ich bin ein Oh mein Gott, wo stehen ich denn hier? Mitten in der Schlacht. <lacht> <lacht> <lacht> Kennt die andere ständig hinten in der und sind nicht ganz vorne? Bis jetzt. E um Defensive 9 zu ja Ja wie nicht! Bänder! Ich glaube, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir dann auch noch kommen. Achso, wir müssen noch zwei Minuten überleben. Ups Boah, oh, das ist echt langweilig, die Städte. Jetzt bin ich nur hier Anschau von Gegner erwartet eingerechnet. Ja, gerechnet sharp Shooter! sharp Shooter! you waiting for? Get on the Secret Weapon has been destroyed! Mission accomplished! Yo Friendos, das war's mit der heutigen Folge von Mars MARS. Video hat euch gefallen. Ich freue mich über einen Daumen nach oben, ein Like, ein Abo und so weiter. Folgt mir auch gerne auf Twitch, twitch.tv slash Swagmark. Da streame ich regelmäßig Sachen wie Valorant, Link zu Pass Randomizer, die alten Nintendo-Spiele, die ich Aber auch mal andere Indie-Games, wie zum Beispiel das hier, das hier vielleicht nicht, aber auf jeden Fall auch mal ein paar, ein paar modernere Games und so weiter. Ich freue mich sehr, dass ihr zugeschaut so habt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, es ist ja schön Freitag gerade. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Peace out.